Hallo alle zusammen, hier erfahren Sie, wie Sie Microsoft Defender in Windows 11 deaktivieren können. Microsoft Defender Antivirus, früher bekannt als Windows Defender, ist ein integriertes kostenloses anti programm das in Windows 11 enthalten ist und Ihren Computer von Viren und Malware schützt. Neben dem Schutz von Viren und Mailware bietet Microsoft Defender auch Kontoschutz und Reinsicherheit, Geräteleistung und Überwachung. Eben-Schutz sowie Firewall und Netzwerksicherheit. Wenn Sie ein aktivierendes Programm eines Videos verwenden, möchten Sie wahrscheinlich den Integrator Defender deaktivieren. Aber beim Versuch, ein aktivierendes Programm eines Dittenbeaders zu installieren, können Schwierigkeiten auftreten. Im folgenden Video zeige ich Ihnen einige Möglichkeiten, zur Deaktivierung von Microsoft Defender von der einfachen Konfiguration bis zur Bearbeitung der Registrierung. Erste Methode: Deaktivieren von Windows Defender über Gruppenrichtseinstellungen. Als erstes müssen Sie den Schutz deaktivieren und dann die Gruppenrichtlinien-Editor ausführen. Öffnen Sie Start, Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit, Windows-Sicherheit. Wir und uns Betrachtungsschutz, Einstellungen verwalten. Hier deaktivieren Sie den Fälschungsschutz. Um den Editor für lokale Gruppenlichtlinien auszuführen, suchen Sie in der Suchleiste nach Gruppenlichtlinie, ändern und führen Sie ihn aus. Gehen Sie im Programmfenster zu Computerkonfiguration, eine Vorlagen, Vorlage, Windows-Komponente, Microsoft Defender, Antivirus-Programm. Suchen Sie auf der rechten Seite die Entstellung Microsoft Defender, Antivirus-Programm deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Enter. Wählen Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster die Option aktiviert und klicken Sie dann auf Anwenden und OK. Ändern Sie dann die Einstellungen, äh, die Ausführung des malware Schutzdienstes zu lassen. Indem Sie die aktiviert ankreuzen, Übernehmen, OK. Öffnen äh, Sie dann den Ordner Echtzeitschutz. Malen Sie die Option Erdzeitschutz deaktivieren. Deaktivieren Sie aktiviert. Übernehmen. Okay. Die Konfiguration der group ist abgeschlossen. Um zu verhindern, dass bestimmte Dienste nach der Deaktivierung von Windows 11 Antivirus ausgeführt werden und Fehler verursachen, müssen Sie als Nächsten den Taskplaner konfigurieren. Suchen Sie nach das Planer und öffnen Sie ihn. Gehen Sie zu das Planer Bibliothek, Microsoft Windows, Windows Defender. Hier deaktivieren Sie alle vier mh, Aufgaben nacheinander. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wert Deaktivieren. Anschließend müssen Sie die Computer- und Benutzerrichtlinien aktualisieren. Öffnen Sie dazu eine Befehlzeile als Administrator und führen Sie den folgenden Befehl aus. Nach dieser Erstellung der Defender bei nächsten Start nicht mehr mit dem System gestartet. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen,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 Okay, in die Zeile ein. Navigieren Sie in dem sich öffnenden Registrierungsfenster zu. Um einen Wert in diesem Ordner zu ändern oder hinzuzufügen, müssen Sie zunächst den Besitzer ändern. Die Standardanstellung ist hier System. Um dies zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Ordner Berechtigungen. Klicken Sie im Fenster Berechtigung für die Windows Defender Gruppe auf die Registerkarte erwartet und klicken Sie im Feld Eigentümer auf die Schaltfläche Ändern. Im nächsten Fenster klicken Sie auf Erweitert, Suchen, wählen Sie hier das Administrator-Konto oder die administrator -Konto -Gruppe aus und bestätigen Sie mit OK und dann erneut mit OK. Aktivieren Sie dann die Kontrollkettchen Subcontainer und Objekt Eigentümer ersetzen und alle Berechtigungseinträge des untergeordneten Objekts durch die von diesem Objekt der ersetzen. ersetzt. Und bestätigen Sie im pop am fenster Sicherheit die Änderungen Ja. Dann geben Sie den Benutzer im Fenster Gruppenberechtslinien vollen Zugriff. Okay. Nun können Sie mit der Bearbeitung der Registrierung beginnen, indem Sie unter windows defender eine Worteinstellung 32-Bit mit den folgenden Namen erstellen: Gesamt-Antivirus, anti service Service-Start-Status und Ihnen den Wert 1 2 Dann schließen Sie den Registrierungseditor und starten den Computer neu. Nach dem neuen Start wird der Defender deaktiviert. Wenn Sie es im Fenster Schutz von Sphären und Bedrohungen erneut ausführen müssen, klicken Sie auf Jetzt neu starten. Eine andere Methode zur Aktivierung von Microsoft Defender ist die Verwendung des Dienstprogramms Autoruns für Windows. Lassen Sie dieses Dienstprogramm herunter und entpacken Sie es aus dem Archiv. Der Download-Link befindet sich in der Beschreibung. Als nächstes müssen wir den Zeitschutz deaktivieren und den abgesicherten Modus boten. Öffnen Sie Anstellungen, Datenschutz und Sicherheit, Windows-Sicherheit, Viren- und Bedrohungsschutz, Einstellungen verwalten und deaktivieren Sie den r Und dann, um in den abgesichteten Modus zu boten, suchen Sie nach Systemkonfiguration. Öffnen Sie die Registerkarte Boten, aktivieren Sie das Kontrollkätzchen neben dem Modus minimal, ok, und klicken Sie auf Neustart. Öffnen Sie nach dem Button im abgesichteten Modus die Sicherheit und prüfen Sie, ob Defender nicht ausgeführt wird. Gehen Sie dann in den Ordner mit dem Autorun-Dienstprogramm für Windows und führen Sie Auto-Rund 64 Exe aus. Öffnen Sie im Programmfenster die Registerkarte Service mit den standardeinstellung sind Windows-Dienste ausgeblendet. Damit sie angezeigt werden, öffnen Sie Options- und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Windows-Einträge, Ausblenden, high windows Suchen Sie als nächstes nach dem Windows Defender im Dienst und deaktivieren Sie ihn. Dadurch wird der Windows Defender daran gehindert, nach jedem System automatisch zu starten. Schließen Sie dann das Dienstprogramm und laden Sie es nochmal. Öffnen Sie die Systemkonfiguration Markieren Sie hier normaler Start, OK, Neustart. Öffnen Sie nach dem Neustart den task manager und überprüfen Sie den Start von Windows Defender Service. Öffnen Sie an Stellen gehen, Datenschutz und Sicherheit, Windows-Sicherheit und Bedrohungsschutz. Kabinett. Hier sehen Sie ein rotierendes Symbol oder den Schutzstatus unbekannt. Zu diesem Zeitpunkt überprüft Defender die einstellen. Ein wichtiger Punkt. Klicken Sie nicht auf Defender-Kachel, während Sie Informationen empfängt oder der unbekannte Status angezeigt wird. Wenn Sie auf die Kachel Windows Defender klicken, wird sie wieder aktiv. Warten Sie, bis der Status deaktiviert angezeigt wird. Klicken Sie auch die Schaltfläche jetzt neu starten, um die Änderungen zu verwerten. Sie wissen jetzt, wie Sie den Windows Defender in Windows 11 deaktivieren können. Um sicherzustellen, dass mh, er nach einem Neustart inaktiv bleibt, befolgen Sie die Anweisungen äh, sorgfältig. Wenn die oben genannten Methoden zur Deaktivierung von Microsoft Defender nicht funktionieren, können Sie Programme von Dritten ausprobieren, die im Internet leicht zu finden sind.